Nationale Solidarität! Freiheit für alle Freiheit für alle Wir wollen einfach nur einen Brief übergeben, wo wir nach dem Verschwinden eines politischen Aktivisten, eines Jugendaktivisten, der sich für Studentenrechte, Arbeiterrechte eingesetzt hat, nachfragen. Und sie versuchen uns mit Gewalt davon abzuhalten, diesen Brief zu übergeben. Ich glaube, das zeigt, dass der pakistanische Staat ein Unrechtsstaat ist, wo Rechte von Arbeitern und Jugendlichen nichts zählen. Und es zeigt, dass es sich rentiert, wie die Genossen in Pakistan es machen, gegen so ein Unrecht aufzustehen. Deswegen sind wir heute hier, um äh, die Freilassung von Amar Fayyaz zu verlangen. Wir wollen sofort wissen, wo er ist. Wir wollen wissen, wo er sich befindet. Er wurde am 8. November äh, entführt vor der Medizinischen Universität in Yamshiro. im Sinn. Äh, es waren Polizeiautos dabei, es waren <lacht> andere Jeeps dabei und er wurde entführt. Und seitdem wissen wir nicht, wo er sich befindet. Niemand weiß, wo er sich befindet. Wenn es eine Anklage gegen ihn gibt, dann soll er vor einen Richter vorgeführt werden. Aber es kann nicht sein, dass Aktivisten entführt werden, verschwinden, egal wofür sie kämpfen, sind in Pakistan immer wieder Leute verschwunden. Und wir müssen dagegen auch hier in Österreich aufstehen. Ho die internationale Solidarität! Ho die internationale Solidarität! Ho die internationale Solidarität!